Von Saviore zu den Wasserfällen Die Adamello-Straße Der kleine Wasserfall Bei der Andachtstelle geht es bei der Rückfahrt hinunter. Bei der Bank kann man ein paar Meter zum Wasserfall des Walo hochgehen. Kleine Ort Verbrezza. Das Restaurant Stella Alpina mit Dachterrasse. Hier endet die Straße und die Schotterpiste startet. Yes, <laughs> quickly. Rastplatz Malga Mazzesso di Sotto Wow. <sighs> Ugh. <sighs> Vom Torfmoor zu den Salernoseen. Die Schutzmauer des Torfmoors. Abhil auf den Damm des Lago Salerno. al cosa le hanno Geländestufe zum Lago de Sancho al lago di saccio Auffahrt zum Refugio Brudenzini. Das Refugio Prudenzini Abfahrt vom Staudamm Abfahrt nach Verbrezza. La Via degli Orti. Vor der kleinen Andachtstelle biegen wir spitz ab. Laviore del al Die 1,70 Meter breite Engstelle. Der schöne Hauptplatz mit Brunnen. Der Parkplatz befindet sich direkt bei der Chiesa.